Ich finde, ihr macht sehr tolle Missionsprojekte und auch die Art, wie ihr mit Missionsgeschichte umgeht, finde ich sehr spannend. Aber wie schafft man eine gewisse Kontinuität in der Missionsarbeit? Genau diese Frage nach der Ausdauer und der Nachhaltigkeit ist eine sehr, sehr wesentliche. Jedes Kennenlernen des Glaubens, jeder Weg mit Gott braucht ja Zeit. Und die Projekte, über die wir gesprochen haben, sind sozusagen Ereignisse, um etwas kennenzulernen, einander zu begegnen, Beziehungen zu schaffen. Und erst durch die Beziehung, durch Freundschaft entsteht so ein Weg, den wir miteinander gehen können. Die Erfahrung des Glaubens braucht das, dass wir Gemeinschaft bilden, dass man sozusagen etwas vom Leben des Anderen kennenlernt, deswegen haben wir sehr oft vom Austausch gesprochen. Was denkst du, was denke ich, wie kann ich mich einbringen, was sind so die wesentlichen Fragen. Das ist nicht nur eine Plapperei oder eine, so, wir plaudern ein bisschen, als wäre das sozusagen nicht essentiell. Doch, es geht um die Geschichte des Menschen. Und wenn wir solche Begegnungsräume schaffen, ist es wie eine Vorbereitung, um sich auf einen längeren Weg einzulassen. Und ich denke zum Beispiel bei den Gemeindemissionen oder man lernt durch einen Talkabend oder durch andere Projekte etwas mehr vom Glauben kennen und bekommt eine Sehnsucht. Sehr oft fragen die Leute, wo kann ich das jetzt lernen? Und dann kann so ein Weg des Glaubens durch eine Glaubensschule passieren. Ich denke zum Beispiel an die Anglicanische Kirche, die ja Glaubenskurse entwickelt hat, in HDB, in Holy Trinity Brompton in London. Der Alpha-Kurs ist ein unglaublich tolles Instrument. Da trifft man sich zum Abendessen, hört etwas über den Glauben und kann darüber diskutieren. Und man lernt Schritt für Schritt keinen was bedeutet das eigentlich, eine Beziehung mit Gott aufzubauen? Ein nächster Schritt, wenn ich den Glauben für mich einmal aufgenommen habe, kann sein, dass ich sage, wie lerne ich, diesen Glauben weiterzugeben? Und das wäre eine Missionsschule, so wie wir jetzt darüber sprechen, wie kann ich den, diesen Glauben mit anderen teilen? Das kann ein Weg sein, den man miteinander geht. Und eine dritte Stufe, eine nächste, kann sein, dass man eine Art Hauskreis eine Zeltgruppe bildet oder wie wir auch sagen, eine Small Christian Community, wo wir dann auf längere Zeit, auf mehrere Jahre hin, sich regelmäßig trifft, wöchentlich oder monatlich, um über das Wort Gottes auszutauschen, miteinander zu beten und lernt, wie kann ich das eigentlich umsetzen. Jetzt gibt es natürlich nicht für jeden so einen linearen Weg, sondern jeder einzelne Weg, ein, jedes einzelne Menschen ist natürlich einmalig. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und deswegen kann manche ganz quer einsteigen. Es gibt Menschen, die sozusagen in der letzten Stunde dazukommen. Mich berührt immer sehr, wenn ich in der Schrift lese, dass der Schächer am Kreuz der in den letzten Sekunden seines Lebens als Verbrecher von Jesus angesprochen wird. Und er sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, man kann nicht sagen, man muss durch eine Phase gehen, durch verschiedene Stufen, um überhaupt zum Heil zu gelangen. Und dennoch ist es so, dass wir gerne wachsen wollen im Glauben. Und dazu gibt es diese verschiedenen Möglichkeiten der Zugänge. Und ich glaube, wir werden immer wieder neue Dinge entwickeln, weil die Liebe Gottes ist kreativ. Die will sozusagen auf verschiedene Arten und Weisen, ob das bei der einen durch die Musik passiert, ob das bei der anderen intellektuell passiert in der Auseinandersetzung, oder beim anderen einfach durch das Zuhören, durch die Berührung. Man könnte jetzt alles aufzählen, was menschlich ist, weil Gott eben durch menschliche Arten Menschen berühren möchte. Er selber ist der Mensch geworden. Und wenn wir uns jetzt besonderen Projekten zuwenden, die wir entwickelt haben, wie die Dialogveranstaltungen in den Bars, die sogenannten Talks oder Projekte wie Spirit und Soul mit Jugendlichen oder ganz bestimmten Typ von Hauskreis. Da haben wir viel gelernt und das möchten wir uns ein bisschen genauer anschauen und die Mai wird mir helfen, auf das eine oder andere ganz besonders Acht zu geben. Diese einzelnen Projekte, die wir haben, wenn wir eine Veranstaltung in einer Bar machen oder in einer Diskothek. Die sind deswegen so wichtig, weil es eine Erstbegegnung schafft. Und in dieser Erstbegegnung kann eine besondere Kostbarkeit liegen. Viele sagen bei uns oft, ja, das ist eine niederschwellige Mission. Nein, nein, da kommt es oft zu echten Begegnungen. Da kann sich eigentlich etwas entzünden. Und wir brauchen unbedingt diese Begegnungen, weil sonst kommst es zu keinen Glaubensschulen, dass Menschen die weiter weg von der Kirche sind. Sie brauchen diese Räume und die sind so wichtig. Die Realität ist ja die, dass viele Menschen überhaupt keinen Bezug mehr zur Kirche haben oder überhaupt nie einen gehabt haben. Es wächst eine Generation daran, die Kirche nur mehr museal wahrgenommen hat. Und zu diesen Menschen muss man hingehen. Man muss an die Orte gehen, wo sie gern sind. Und wir haben einfach gemerkt, bei verschiedenen Projekten, gerade in Städten, man hält sich einfach gerne in der Bar auf oder im Kaffeehaus, im Gasthaus und wenn ich daran denke, wie gern spricht man über Gott und die Welt, gerade wenn es Mitternacht wird, dann kommen so die richtigen brennenden Fragen aus. Und man spricht natürlich auch über den Glauben, über Gott und die Welt. Es ist nicht so, dass das der Menschen fern wäre. Und wir haben dann einfach begonnen, dann macht man halt etwas in den Bars. Mich haben immer schon sehr die französischen philosophischen Cafés sehr fasziniert. Da ist ganz viel Agitation passiert. Da hat man sich wirklich mit Themen auseinandergesetzt, die sozusagen wirklich gebrannt haben. Und wir haben dann einfach begonnen. Wir haben mal mit dem Café Havelka, das große, legendäre Kulturcafé, einen Christen eingeladen, eine Nicht-Christin. Und die haben miteinander diskutiert. Und dann ist nachher an den Tischen ganz intensiv bis tief in die Nacht hinein diskutiert worden. Und wir haben gemerkt, da passiert ein Lernprozess. Es kann auch in einer kleinen Mission einer Landgemeinde sein, wo man den, den Bürgermeister oder mit jemand anderem einlädt, so Don Camilla und äh, Pepone, wo man äh, so Persönlichkeiten zusammenholt, die vielleicht gegensätzlich sind, wo sich die Leute eben auch identifizieren können und sagen, ich bin vielleicht gläubig, ich bin nicht gläubig und da passiert jetzt Auseinandersetzung, da kommen Fragen hinein, wo man selber dann weiterdenken kann. Und das. Äh, hat uns irgendwie sehr bewegt, weil viele, die agnostisch sind oder die selber sich selber als atheistisch bezeichnen, gesagt haben, das finden wir spannend. Da kann nämlich jeder kommen und gehen, wann er will, in einem Kaffeehaus. Ja, in einem Fahrsaal oder in einem bestimmten kirchlichen Zentrum, ja, da muss ich sozusagen mich schon sehr entscheiden und sagen, will ich da wirklich zu einer Veranstaltung der Kirche gehen? In einem normalen Kaffeehaus? bin ich frei, ich kann kommen und gehen, wann ich will. Und diese Freiheit empfinden viele in der Kirche nicht mehr. Und deswegen brauchen wir Orte, wo dieser Raum der Freiheit gegeben wird. Indem wir das schon öfters gemacht haben, lernen wir natürlich auch. Und wir lernen, Dialog zu führen. Dass es hier wirklich geht, den anderen wirklich zuzuhören und zu glauben, dass der andere uns was zu geben hat. Auch der Atheist, der Agnostiker, hat mir was zu geben von seiner Geschichte. Wenn ich wirklich glaube, dass jeder Mensch eine Geschichte mit Gott hat, dann kann der die andere mir wirklich etwas schenken und umgekehrt. Weil sonst instrumentalisieren wir ja die Menschen, indem wir sie sozusagen gebrauchen für unsere missionarischen Projekte. Der andere will ja nicht Objekt der Mission sein. Und so haben sich diese Talks, so nennen wir diese Dialogveranstaltungen, auf verschiedenen Orten ausgebreitet und das wirklich ermutigend, dass die Kirche mittlerweile Räume findet, wo diese tiefe Auseinandersetzung über wesentliche Fragen passieren kann. Gerade die Spirit und Soul-Abende, die wir entwickelt haben als eine neue Form von jungen Glaubensdialogen, sind entstanden, weil wir viel mit solchen jungen Erwachsenen zu tun gehabt haben, die oft fern der Kirche sind, die oft ganz wenig nur noch oder zum Teil vielleicht gar nichts mehr vom christlichen Glauben wissen, wo wir aber gemerkt haben, und sie es uns auch gesagt haben, es interessiert sie. Sie würden gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, sie würden auch gerne wissen, was das ist, was wir leben, weil sie haben Beziehungen mit uns, sie erleben uns wie wir sind und fragen sich oft auch, ja warum sind die so, wie tippen die? Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir machen einfach mit diesen jungen Erwachsenen gemeinsam eine Art von Glaubenskurs, Glaubensdialoge und haben sie selbst geholt, um sie zu fragen, wie sie das angehen würden. Sie waren zuerst ein bisschen erstaunt, vor allem die, die jetzt gesagt haben, ja, aber eigentlich bin ich Atheist, eigentlich glaube ich ja gar nicht und in die Kirche gehe ich auch nicht. Und wir aber gesagt haben, ja genau deswegen ist es wichtig, dass du dich einbringst, dass du sagst, was dich interessiert, was für dich ein wesentliches Thema ist. Und aus dem heraus sind eben solche Abende entstanden, wo diese jungen Erwachsenen, die Jugendlichen ihre ganz eigenen Themen bringen. Das heißt, es gibt an so einem Abend natürlich viel Musik, weil das ist etwas, was viele anzieht und, und was es braucht auch. Ja, was es braucht, um einmal gesellig zusammenzukommen und in einer lockeren Atmosphäre über doch wesentliche Dinge sprechen zu können. An diesem Abend geben Sie dann unterschiedliche Statements aus Ihrer Meinung heraus, aus Ihrer Lebenssituation heraus und zumindest eines dieser Statements ist immer auch ein christliches. Ja, man kann dann noch einmal im Plenum zusammenkommen, um auch zu sehen, wie unterschiedlich diese Antworten sind, oder diese Suche nach Antworten, die an diesem Abend stattgefunden hat. Und wir sind immer noch neu überrascht, wie gerne und wie viele zu diesen Abenden kommen und auch sehr persönlich austauschen. Und wie gerne sie dann auch ihre Freunde mitbringen, weil es eben ihr Abend ist, weil sie sich selbst mit diesen Spirit- und Soul-Abenden identifizieren. Es gibt eine sehr einfache Form der Mission, die aber sehr intensiv sein kann. Der sogenannte Hauskreis oder Gesprächskreis über den Glauben. Zu Hause, in der Wohnung, im Sportclub, dort, wo man sozusagen auch sich gerne aufhält, wo eine vertraute Umgebung ist. Und wir laden dazu ein, jemand ist Gastgeber, lädt die Nachbarn ein oder die Sportsfreunde, Vereinsfreunde und sagt, wir wollen einmal einen Abend verbringen, um über Gott zu sprechen. Und wir gehen davon aus, dass jeder Mensch eine Geschichte mit Gott hat. Ich glaube zutiefst, dass Gott wirklich in jeder Sekunde des Lebens eines Menschen da ist, gegenwärtig ist, dass er mit dem anderen sich freut, leidet, lebt. Wenn wir glauben, dass Gott den Menschen erschaffen hat, dann bin ich zutiefst davon überzeugt. So hat jeder Mensch etwas über Gott zu sagen, auch wenn er im Fern vorkommt, auch wenn er nur ein vages Bild hat. Und das versuchen wir miteinander zu tun an so einem Abend. Ich lade dann ein oder der, der die Gruppe leitet und frage dann mal, was habt ihr für eure Erfahrungen mit Gott gemacht? Vielleicht auch keine Erfahrung, aber wie ist diese Ferne? Wie erlebe ich das? Und ich habe das so oft erlebt, man erzählt sich und man lernt unglaublich viel über Gott, über den Glauben weil jeder etwas Kostbares zu geben hat. Und man macht so eine Runde, alle, die erzählen wollen, und irgendwann kommt dann jeder mit seiner Geschichte daher, und man ist ganz beschenkt, und irgendwie breitet sich auch etwas wie Hoffnung aus. Und ich spürt so, da ist etwas Gutes da. Das kann schon auch äh, unterschiedliche Meinungen geben, unterschiedliche Zugänge, vielleicht nachher auch eine Diskussion über den Glauben. Aber wir spüren so etwas wie vom Geist Gottes. Da passiert etwas, wo Gott auch wirklich gegenwärtig ist. Wir möchten bei der Mission natürlich nicht nur zu den Menschen hinausgehen, sondern sie auch wirklich einladen zu uns in die Kirche. Und wir haben gesehen, dass es da ein echtes Bedürfnis gibt, eine Notwendigkeit für eine Form des Gottesdienst, der für alle ganz offen ist, wo jeder sich wirklich willkommen fühlen kann. Mich hat vor kurzer Zeit hat mich jemand gefragt, der jetzt gerade zum zweiten Mal geheiratet hat, also wieder verheiratet geschieden ist. Ich habe mich gefragt, du sag mal, wenn ich da jetzt wieder heirate, dann darf ich nicht mehr in die Messe gehen, gell? Ich sage, nein, nein, das stimmt so natürlich nicht. Aber man sieht, dass es ganz viele Lebenssituationen gibt, wo Menschen ein echtes Problem haben, sich da zu Hause zu fühlen. Oder auch zu wissen, wie verhalte ich mich in einer Kirche, wie verhalte ich mich in einer heiligen Messe. Und aus diesem Bedürfnis heraus etwas zu finden, wo wirklich jeder dazukommen kann, sind die Abende der Barmherzigkeit entstanden. So ein Abend der Barmherzigkeit soll eine Möglichkeit sein, wo wirklich jeder, ganz gleich, wie fern er ist, wie nah ist, einen Schritt auf Gott zu machen kann, wo er einen Rahmen geboten bekommt, wo auch die Möglichkeit zu einer Begegnung mit Gott möglich ist. Und das Erste, was für uns ganz wichtig ist, ist, dass Menschen an so einem Abend wirklich empfangen werden. soll spüren können, dass jemand ihm sagt, es ist gut, dass du da bist, dass die Menschen sehen können, Gott ist barmherzig mit mir. Ein erster Teil dieses Abends kann ja, auf verschiedene Weise einfach diese Barmherzigkeit Gottes aufzeigen. Durch Danklieder, durch Loblieder, durch eine Lesung zum Thema, durch eine Pantomime, wo man vielleicht ein Stück weit auch visuell sehen kann, ja, wie Gott barmherzig an jemanden handelt. Durch Zeugnisse, wo Menschen erzählen, das habe ich mit Gott in meinem Leben erfahren. Der Abend hat einen zweiten Teil wo wir das Allerheiligste Sakrament, die Eucharistie, auf dem Altar feierlich aussetzen und hineinführen in wirklich einen Gebetsabend, wo jeder so sein kann, wie er gerade ist. Wenn er sich ganz ferne fühlt, muss er ja auch nichts tun. Er kann einfach nur da sein und schauen und hören. Es ist mit Musik gestaltet, mit Liedern, die auch hinführen dazu, dass da jetzt wirklich Jesus gegenwärtig ist. Und... Wir bereiten immer vor, dass die Menschen so ganz kleine oder auch größere Schritte tun können, jeder so, wie es ihm gerade entspricht. Das jetzt heißt, dass man eine Kerze nach vorne bringt und vor dem Altar, vor dem Allerheiligsten anzündet, dass man sein Anliegen auf einen Zettel schreibt und nach vorne richtig abgeben kann, ja, auch wie eine Last abgeben kann, dafür ein Wort der Hoffnung aus der Bibel mitnimmt. Oder bis dahin, dass man auch zu einem Gespräch mit einem Priester, gehen kann und auch das Sakrament der Versöhnung empfangen kann oder in seinen Anliegen von Laien mit den Laien gemeinsam dafür beten kann. Und es hat uns selbst überrascht, wie groß offensichtlich dieses Bedürfnis nach Zuwendung Gottes, nach Barmherzigkeit ist, weil es eine Form dieser Abende jetzt in ganz, ganz vielen Ländern mittlerweile gibt.